Hallo, ich bin Natalia und das ist der Bilal. Wir machen gerade das KV bei der Baumann Fedderen AG in Ermschwil. Wir zeigen dir jetzt unseren Alltag. Am liebsten Arbeiten schätze ich die Teamarbeit und dass man mit den Kunden Kontakt hat. Hier bei uns, der Baumann Fedder AG, ist in Ermschwil der Hauptsitz. Mit zehn Standorten verteilt sind wir ein sehr internationales Unternehmen. Wir stellen Metallfedderen für eine verschiedene Branchen her. Meine Tätigkeiten sehen von Tag zu Tag immer anders aus. Ich erfasse Beispiel Bestellungen und gehe so auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Ich erstelle Offerten und zum Beispiel noch Telefon abnehmen. Ich habe die Freude, bei mir im Beruf zu am Computer zu arbeiten. Und dass ich den Austausch mit den Kunden, habe, die meine internationale Firma sind. Und somit ich meine Kleinschaft anwenden. Während der Lehre durchläuft man viele verschiedene Abteilungen und bekommt so einen tieferen Einblick in die verschiedenen Bereiche. So ist der Benefit erzählt, dass wir das Lehringslauer durchführen, das Personalrestaurant haben und die Leistungsform bekommen, wenn wir gute Leistungen im oder in der Schule haben. Im kaufmännischen Beruf muss man ein Durchhaltevermögen haben. Das heisst, man muss immer dranbleiben und man muss gut mit dem Team funktionieren. Wenn dir der Einblick gefallen hat, dann wird er doch jetzt bei Baumann Federal gehen.